und ich koche wieder heute in meiner ungarischen Küche und zwar wieder ein Gericht aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit, das ich bei meinen Großeltern genießen durfte und auch noch bis heute zelebriere. Es wird geben und zwar Rokot Krumpli. Das bedeutet geschichtete Kartoffeln und zwar ganz klassisch und mit 1 2 3 4 5 fünf Zutaten. Also ihr Lieben Schaut mal her, was es denn dazu alles braucht. Alles klar und jetzt geht's los. So Freunde der ungarischen Küche, und zwar jetzt geht's auf mit Rokot Krumpli. Ich habe hier Pellkartoffeln, die habe ich natürlich schon am Vortag gekocht. Die werden wir ganz einfach pellen. Ich habe hart gekochte Eier. Wir haben einen schönen, wunderbaren äh, Kolbas. Der ist leicht pikant. Saure Sahne, gutes Mangalitsa-Fett und ein Bergkernsalz. Und mehr braucht es dafür schon nicht. Den Ofen habe ich auf 200 Grad Oberhitze, Unterhitze vorgeheizt. Und jetzt geht's los. Als erstes stellen wir die Pellkartoffeln. die flugs durchgeschält. Ich habe hier eine vorwiegend festkochende Kartoffel verwendet. So. Okay. Stellt euch beiseite. Und jetzt noch die Eierflugs mit abschälen. Habt ihr eigentlich schon gewusst, wenn sich Eier schlecht schälen lassen, entweder sind sie nicht richtig abgeschreckt nach dem Kochen, das heißt abschrecken, nicht anschauen, sondern mit kaltem Wasser ordentlich abspülen. Oder es ist immer ein Zeichen von frischen Eiern. Die lassen sich nämlich auch sehr schwer schälen. Als kleinen Tipp am Rand. Katastrophe, Stromausfall, was ist da los? So, alles geschält, jetzt nehmt ihr euch eine kleine Schale und dort kommen zwei Esslöffel von Mangalizafett hier rein, das brauchen wir etwas flüssig, stellen das mal ganz kurz hier in den Ofen rein. Und Um den kleinen Augenblick. So, in der Zwischenzeit nehmt ihr euch die daher. Salami daher. Schöne Kolbass-Salami. Andrasch, die Grüße gehen raus. Schaut sie euch an. Ein Traum. Mmh, und so lecker. Die ist wirklich tatsächlich richtig empfehlenswert. Schaut mal beim Andrasch vorbei. Da hat tatsächlich die mega geile Kolbas- und Salami-Qualität und natürlich auch andere coole äh, Fleischer-Spezialitäten. So, da könnt ihr hier schön den Kolbas oder die Salami in Scheiben schneiden. jetzt gleich mal ein Stückchen zum Probieren. So, Kartoffeln Die schneidet ja auch grob in Scheiben. Eier schneiden. Mega! Mmh. So in der Zwischenzeit sollte unser Mandarizafett schon geschmolzen sein. Ja, ist es. Aber neben Vorsicht, heiß. Löffel, natürlich auch Heiß. Jetzt gebt ihr hier das geschmolzene Mangalitza-Fett zu unserer sauren Sahne. Da kommt jetzt noch ein bisschen Bergkernsalz dazu. So, rein damit. Die ganzen Dummern verrührt er schön. Schön glatt rühren. Jetzt nehmt ihr euch hier eine Glasform oder eine Auflaufform und gebt erstmal hier eine schöne Schicht von dem Sauerrahm dazu. Jetzt kommen hier die Kartoffeln rein. So, schon ein bisschen Kollbas dazwischen. Ein paar Eier. So, jetzt wieder vom Sauerrahmen. So. Und wieder Kartoffel. träumchen So, wieder Kolbas. Nun die restlichen Eier. So, jetzt geben wir hier noch die restliche äh, Sauerrahmmasse hier dazu, on top. So, rein damit. Und ich gebe gerne noch mal eine kleine Prise vom Salz mit oben drüber. Mega! So schaut es schon mal aus, Freunde. Und das geht jetzt ab bei 200 Grad in den Ofen für ca. 50 Minuten. Also rein damit. Ich stecke es nochmal ab. Der Auflauf, die Rockotkrumpli, krumpli ist fertig und Achtung, oh, mega Leute, ich sag euch mega. Dieser Duft, ein Traum, ich liebe es sage ich euch. So Freunde, jetzt ist es anrichten, das heißt, wenn ihr die Rockotkrumpli krumpli aus dem Ofen geholt habt, dann lasst sie natürlich noch ein bisschen ruhen, damit sich schön der, die saure Sahne noch in die Kartoffel einziehen kann, damit die richtig schön den, äh, den Geschmack halt aufnimmt von der Kolbas. Also das hat auch wirklich. Du alles braucht seine Zeit. Ne? So wie mit allem im Leben. Genau. Traum. So Freunde, jetzt. Schön die geschichte die Kartoffel hier. So, und top. Eins muss ich euch natürlich noch dazu sagen. Die saure Sahne bei uns hier in Deutschland, die ist natürlich ganz, ganz anders. Die in Ungarn, die hat viel mehr Fett drin. Du kannst dort einen Teufel kaufen, der sogar bis zu 40% Fettinhalt hat. Hier noch ein bisschen Deko dazu. So, ein bisschen Petersilie noch mal dran. Und schon ist fertig, Freunde. Also ihr Lieben, Freunde der ungarischen Küche, ich hoffe ihr hattet Spaß. Ich hoffe ihr werdet die Rocket KUMPLI auch nachkochen. Und äh, wenn ihr das Rezept haben möchtet, dann schickt mir gerne eine Nachricht. Wie auch immer, ich helfe euch gern. Vielen lieben Dank, dass du bis hierher geschaut hast. Und wenn du natürlich noch weitere ungarische oder meine ungarischen Leibgerichte sehen möchtest, die ich in meiner Kindheit genießen durfte, dann würde ich mich freuen, wenn du dir das ein oder andere Video noch mit anschaust. Genau, also in diesem Sinne, jetzt heißt es wieder Yo, et Lasst es euch gut schmecken oder ich zumindest lasse es mir erstmal schmecken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rizzo ist jetzt raus. Also dann, see you, Stock. Ciao. Macht's gut.